So sieht für viele Menschen die Europameisterschaft aus. ein Haufen Tabellen, Pfeile, Kästchen, die Spieltage repräsentieren, und am Ende soll ein Europameister feststehen. Manche Menschen haben das Geld und das Glück, sich Tickets kaufen zu können, um das eine oder andere Spiel live zu sehen. Andere wiederum sitzen zu Hause, vom Fernseher, und genießen alleine oder in der Gesellschaft die Spiele, die im Fernsehen übertragen werden. Manchen Menschen genügt es aber nicht, einfach nur zu Hause zu sitzen. Die brauchen das Live-Feeling beim Fußball. Und zum Glück hat Gott, oder ein paar schlaue Marketing-Menschen, das Public Viewing erfunden. Und ich werde mir heute zum Start der Achtelfinale der EM 2016 fünf Public Viewings in Wien anschauen. Und schauen, wie barrierefrei sie sind. Und ihr seid dabei. zum Public Viewing im Kursalon Hübner. Es ist mit Sicherheit der äh, eleganteste und edelste Spot, um die EM zu schauen. Es ist, äh, es ist schon ein bisschen elitär, dadurch dass es auch auf einer Terrasse ist. Es ist wie gesagt, die Stufen sind ähm, für Rostfahrer ungeeignet. Es gibt keine Hinweisschilder darauf, wo ein barrierefreier Eingang ist. Man kann dann über den Haupteingang in den Kursalon rein, und durchs Restaurant durch, was dann alles problemlos funktioniert. Die Toilette ist im Keller unten, ich weiß jetzt nicht, ob für alle die Toilette da unten ist, aber sie ist auch also eine sehr tolle und, und, und barrierefreie Toilette, ich kenne sie vom Diversity Ball. Das Tolle ist außerdem, es ist ein klimatisiertes Restaurant mit einer großen Leinwand, also ich denke, man kann auch drinnen schauen und sich dabei ohne Hitzeschlag entspannen. Also so gesehen, wer es so edel-fancy mag, es geht, aber es ist jetzt nicht so, meins nicht. Aber wie gesagt, es ist im Grunde barrierefrei, wobei die halt von vornherein nicht daran denken, und halt keine Hindernisse äh, angebracht haben. Und jetzt, jetzt schauen wir uns Hermann an, Also wir sind hier auf der Strand bei Hermann, vor ander Strand bei Hermann ist ein Riesenareal, vorwiegend mit Sand, aber es hat auch sehr viele holzbeplankte äh, Wege, eine große Schwammerbar in der Mitte. Man kann jetzt sehr gut herumfahren, solange also man sich auf den Holzwegen bewegt im Rollstuhl. Weil äh, der Sand an sich ist ziemlich blöd. Es gibt Unmengen äh, Security-Personal jede Menge Essen und äh, wie gesagt, ich muss jetzt nur noch die barrierefreie Toilette finden. Ich habe die hinteren Toilette gefunden. Die Rampe ist etwas stein. Aber es geht, schauen wir mal. Frau Fehler. Weißt du ja. Okay. Die Toilette ist groß genug, das Waschbecken ist sogar super, super niedrig, was ein großes Plus ist, nur der Spiegel ist zu hoch, aber ansonsten ist es sehr cool, und jetzt die ganze ist eindeutig zu steil. Mir persönlich ist es auch etwas zu micke hier, muss ich gestehen, aber dadurch, dass es durch die Gimmick geht, haben sie jetzt sehr viele Einrichtungen, die eben auch alles barrierefrei machen. Willkommen auf der Summer Stage. Das ist Rosauerlände mit der u 4 Ganz leicht zu erreichen. Das hier ist eine sehr, sehr lange Bar. Ich versuche es euch hier ein bisschen zu zeigen. Also man sieht hier hinten, wie weit es geht. Und man sieht hier, wie weit es geht. Es gibt hier immer ein kleines Holzprotest, aber es gibt kleine Auffahrten. Und die Leinwand ist jetzt nicht so groß, dafür also gibt es zahlreiche Bildschirme. ihr seht Summer Stage, äh, oben hier ziemlich scheiße. Es ist alles sehr eng, es gibt zwar so eine Auffahrt, aber ihr habt gesehen, die Abfahrt war dann wieder erstellt mit Tischen. Total irre. Ähm, und es gibt keine barrierefreie Toilette. Finde ich auch nicht okay. Darum ist meiner Meinung nach Summer Stage keine Empfehlung. Zumindest nicht Her oben, es gibt auch mal die Summer Stage unten, direkt am Kanal, da gibt es ja eine Toilette, das weiß ich, da kann man hin, aber hier, hier oben, auf der Höhe der U-Bahn-Station, keine Empfehlung. Und jetzt schauen wir ins Buch. Hier sind wir in der Public Viewing Area des Buchs. Man sieht hier, wo ist ein altes äh, Ziegelgebäude? Kultur und Kunst, äh, Hotspot in Wien. In der Halle gibt die größte Leinwand. Ich muss aber sagen, es ist nicht unbedingt vieler hier. Da muss man schauen, wo die Toilette ist. Schauen wir mal. Hier gibt es eine Toilette. Und? Uh, jede Menge Schlaf. Man sieht hier natürlich, es ist viel zu hoch oben, also für den Ratschubar eigentlich unmöglich, ihn selbst zu bedienen, normalerweise ist er ja da, wo der Zylinder ist. Ja, das ist ein Manko, aber es ist auch nicht die einzige Toilette hier im Haus. Ja, im Wucht es gibt zwar Kopfsteinpflaster, das mit dem äh, grünen Teppich überzogen ist, also es holpert etwas, wie man sieht, aber es ist alles sehr gut barrierefrei erreichbar, es gibt jede Menge Bildschirme, äh, Unmengen Essen und Trinken, und es gibt zwei Behinderten-PCs. Come is mine. Herzlich Willkommen im Wahnsinn! Wir sind hier am Rathausplatz, einer der größeren Fanzonen, glaube ich. Ihr habt gesehen, der Eingang, wir haben scheinbar keinen Eingang, der wirklich für Rollifahrer explizit ist. Wir haben jetzt den halben Eingangsbereich umbauen müssen. Ziemlich irre. Ah, ansonsten ist es halt das große Areal, wo auch die ganzen Sommerkino-Sachen laufen, und Toiletten gibt es, wenn man es weiß, äh, ganz drüben bei den öffentlichen Toiletten im Rathauspark. Sind ganz okay, sind alle neu und gibt nichts zu beschweren. Mal schauen, ob die Leute hier wissen, wo die Toiletten sind. Ich frage mal eine Security. Entschuldige, wisst ihr, wo die WC sind? Ja, fix montiert oh, ist ja besser, gell? Eine Rolli-Toilette. Ja, ja, du kannst da, wenn du da an den Tribünen vorbeifahrst, ja. hinten rum und, und rechts fahren, dass du, wenn du bis zum Zaun fährst, die fix montierten. Da kommst du Danke. Okay, das war zumindest mal eine kompetente Ansage. Schauen wir mal, ob es stimmt. Hier ist die öffentliche Toilettenanlage des äh, Parks vom Rathaus und die ist neu und top barrierefrei, mit Euroschlüssel. schlüssel Zwei Daumen hoch. Ansonsten finde ich es ein bisschen stressig, und auch dass der Eingang so absolut nicht barrierefrei war, finde ich jetzt ziemlich schade. Ja, das war's, äh, Fünf Public Viewing Spots in Wien. kurser von hübler Hermann Stramper, äh, Summer Stage, Wuk und Rathausplatz. Mein Resümee, äh, man kann sich als Rollstuhlfahrer in Wien Fußball mit anderen Menschen in mehr oder weniger geselliger und süffiger Runde anschauen. Sprich Public Viewing als Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerin ist möglich. Äh, wir haben gesehen, die meisten, na Summer Stage ist meiner Meinung nach durchgefallen, äh, obwohl es halt im unteren Bereich, Summerstage Stage hat zwei Ebenen, gibt es eine Toilette, trotzdem, es ist irgendwie ein bisschen mühsam. Das Rathaus sollte eigentlich das Herz Wien sein, das Zentrum das Beste, das Tollste. Meiner Meinung nach, äh, ja mit diesem eingangs es ist einfach eine Frechheit, dass sie nicht mitdenken, wirklich. Sie denken nicht mit, dass auch Rollstuhlfahrer, oder auch mit Kinderwegen, kann man keiner erklären, wie da so einer mit Kinderwegen gut drüber kommt. Man muss über die Gitter immer drüber fahren. Es ist einfach wieder mal super, super, super peinlich, gerade am Rathausplatz vergeigen sie oft so viel mit so Kleinigkeiten einfach. ja. Es wäre nicht schwer, aber sie schaffen es immer wieder da am Rein Schade. Egal, Public Viewing, wer Fußball mag, ich muss jetzt gestehen, mir interessiert Fußball überhaupt nicht. Ähm, ich habe trotzdem die Tabelle ausgefüllt, weil ich es grafisch vom Falter so geil finde, Und ja, weil jeder drüber redet und man einfach mitreden muss. Deswegen schauen wir es an. Und ich fand spannend, ob es barrierefrei zugänglich ist. Der ganze Spaß. Und ja, was sind Eure Lieblings-Public-Viewing-Spots? Schaut es in die Kommentare rein. Wenn es Euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und teilt das Video. Schaut Sie mir auf Facebook vorbei. Und hey, ich bin auch auf Snapchat. Ich werde den Code da irgendwo einfügen. Vielleicht schaut Sie mir vorbei. Ansonsten war eins meiner heißesten Videos, ich bin tot. Das war's, danke, und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.